Und jetzt, vor Ort in Mecklenburg-Vorpommern, Nordmagazin Land und Leute. 1.100 Leute am Strand sind wenig, 1.100 Beachvolleyballer sind viel, sind sehr viel. Auf 84 Plätzen spielen sie zwei Tage lang. Und damit herzlich willkommen zu unserer Nordmagazin Land und Leute-Sendung aus Karlshagen vom Usedom Beach Cup, dem weltgrößten Turnier seiner Art. Dieses gigantische Spektakel haben sich drei Leute ausgedacht und wir wollen Ihnen diese positiv Wahnsinnigen einmal vorstellen. Große Ideen entstehen oft auf kleinen Zetteln. Bei Männern meist auf Untersetzern, damit sie am Tag nach den mehr oder weniger Bieren noch wissen, was sie sich davor überlegt hatten. Ein Berufsschullehrer wollte in Karlshagen ein Beachvolleyballturnier durchführen und zwei seiner Schüler boten ihre Hilfe an. Wir waren im Unterricht, damals war ich noch erheblich besser und da habe ich gesagt, Jungs, ihr, seid, ihr könnt nicht gut sein, ich kenne euch nicht. Peter Mehl und Sebastian Krause spielten damals meist in der Loser-Runde. Weil es auf ihr sportliches Niveau aber nicht ankam und der Lehrer in guter Laune war, stimmte er zu. Ein halbes Jahr später fand der erste Usedom Beach Cup statt, im Mai 2000. Die Fachabiturienten hatten ihrem skeptischen Lehrer bewiesen, dass sie etwas auf die Beine stellen können. Sebastian Krause gilt als der Visionär. Sein Kopf kennt keine Sendepause, produziert ständig neue Ideen, will immer etwas anderes. Peter Mehl, genannt Malte, ist der Realist, der Sebastians Tempo folgen kann, gleichzeitig aber prüft, ob sich die Ideen seines Freundes auch verwirklichen lassen. Zusammen sind sie ein Duo, das kreativ, aber mit Plan nach vorne prescht. Ja, Malte, wir bräuchten noch mal äh, drei Leute mit zwei Schippen, äh, Steine und äh, drei bis vier Zaunfelder. Im 16. Jahr sind beide meist nur Organisatoren, selten noch Arbeiter. Aber sie fassen jederzeit mit an, wenn Hände dringend gebraucht werden. Thomas Reinhold spielt seit 38 Jahren Volleyball. Deshalb kümmert er sich um das Sportliche, den Aufbau der Spielfelder. Zwölf waren es am Anfang, 84 sind es jetzt. Und er kümmert sich um den Wettkampf. 600 Mannschaften absolvieren ungefähr 1500 Spiele an nur zwei Tagen. Dafür braucht man einen Plan, am besten zwei für die schlechten Tage. Zwei Vereine kümmern sich mittlerweile um den Gesamtablauf. Turbine Greifswald und der Usedom Beach Cup Förderverein. Ganze Familien aus Karlshagen helfen mit. Und der Lehrer findet an seiner Schule immer neue Helfer. Das ist der Die sollen auch lernen, wie das geht, Turniere zu organisieren. Vielleicht liegt darin der Erfolg dieses Turniers. Der Lehrer ließ seine Schüler von Anfang an machen. Einer der Organisatoren steht jetzt neben mir, Sebastian Krause, den wir gerade als den Visionär kennengelernt haben. Sebastian, ihr organisiert ein sehr professionelles Turnier, ziemlich unprofessionell, nämlich nebenberuflich, ehrenamtlich. Wie geht das? Schlaft ihr wochenlang nicht? Doch schlafen müssen wir natürlich, aber wir bereiten uns sowohl physisch als auch mental auf diesen Event vor. Die beiden Vereine mit ca. 160 Leuten am Start versuchen hier für das Wochenende alles zu geben und fangen von Donnerstag an hier Tribünen, Centercourtplätze, Plätze, Zäune, Toiletten, alles aufzubauen, um den Event am ähm, Freitag des, des Wochenendes starten lassen zu können. Ich habe es vorhin gesagt, ihr seid das weltgrößte Turnier äh, dieser Art. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Leute wirklich gern hier kommen. Warum ist das eurer Meinung nach so? Zum einen sind wir an einem wunderschönen Ostseestrand. Das wollen die Leute haben. Toller Sand, tolle Atmosphäre. Zum Zweiten versuchen wir als Vereine und als Veranstalter, den Event als Event dastehen zu lassen. Mit Rahmenprogrammen, mit Promotions, mit äh, attraktiven Essensangeboten und natürlich hochklassigen Beachvolleyball. Hat das, glaube ich, dazu geführt, dass wir eben mehr als nur ein einfaches Beachvolleyball-Turnier sind, sondern ein, ein Beachvolleyball-Event, der es immer wieder möglich macht, dass unsere Gäste sich un wunderbar wohlfühlen auf unserem Center Court. Gerade bei diesem Wetter und überhaupt äh, klingt das sehr einfach, aber so einfach ist es ja wahrscheinlich nicht. Was ist denn jedes Jahr wirklich immer wieder die Herausforderung, die euch wirklich dann auch so ein bisschen an die Grenzen bringt? An die Grenzen bringt uns fast regelmäßig das Wetter. Ganz klar, das Wetter ist ein, ein Riesenthema. Je, je mehr Regen wir haben, desto schwieriger wird es. Je mehr Wind wir haben, desto schwieriger wird es. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Und wir bewegen 160 Leute hier im Schnitt von den Vereinen, um das Ganze zu stemmen. Und ähm, die Leute bei Laune zu halten und trotzdem alles rechtzeitig zum Zeitpunkt der Organisation fertig zu haben, ist eine Riesenaufgabe jedes Jahr. Da wünschen wir auch in Zukunft alles Gute und Gutes gelingen dafür. Das waren jetzt ein paar Hintergründe vom Usedom Beach Cup, dem weltgrößten Beachvolleyballturnier der Welt. Und jetzt gibt es die Neuigkeiten aus unserem Land in Nordmagazin Kompakt. Konzept zum Tierschutz. Agrarminister Backhaus hat das erste Tierschutzkonzept für Mecklenburg-Vorpommern vorgestellt. Darin wird unter anderem gefordert, auf das Kürzen von Schweineschwänzen und Hühnerschnäbeln zu verzichten. Der BUND kritisiert allerdings fehlende Regelungen für die Bestandsobergrenzen von Tieren in Ställen und Vorschriften zum Auslauf. Gefährliche Speisekarten. Die Mehrzahl der Gastronomen hält sich offenbar nicht an die Allergenkennzeichnung. Diese ist seit Ende vergangenen Jahres Pflicht. Allergene und Zusatzstoffe müssen genau aufgeführt werden. Lebensnotwendig für Gäste mit Allergien. Denn Ärzte registrieren eine steigende Zahl allergischer Schocks. Angelspaß für Kinder. Anglerfreund Alfredo Jotzek hat den Gästen der Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie Güstrow für einen Tag die Sorgen genommen. Mit Übungen und Spielen auf dem Trockenen und im Krakauer See gibt er den 7- bis 13-jährigen Patienten das Rüstzeug zu Anglern. Am Ende holen Taucher sogar eine Schatzkiste aus dem Wasser. Zoopfleger mit Kocherfahrung. Im Schweriner Zoo ist Sebastian Reese für das Tierfutter verantwortlich, der Leiter des Vogelreviers sorgt für etwa 200 Gefiederte. Wer das eiweißhaltige Menü und wer den Nektar-Hefetrunk bekommt, dazu mehr im Nordmagazin um 19:30 Uhr. Die Nordmagazin Land und Leute Sendung schlägt heute auf beim Usedom Beach Cup in Karlshagen, dem größten Beach Volleyball Turnier der Welt. Rund 600 Mannschaften spielen hier, vom Profi bis zum Urlauber. Für jedes Leistungsniveau ist etwas dabei. Und einer der charmantesten Wettbewerbe ist der sogenannte Mumien-Cup. <lacht> Mumien-Wiedersehen. Alte Sportskameraden, die nicht mehr 20 sind, sondern mindestens Mitte 30 und die sich kaum noch ändern. Jedes Jahr also die gleiche Geschichte. Der eine Reizzi ist ruckzuck fertig mit seinem Lager. Der andere Philipp hilfebedürftig. Reizzi, jetzt hilf mir doch! <lacht> jetzt hör mal. Ja, komm her! Seit Jahren, sag ich zu ihm, kauft er den Muschel, die schnell geht, wir haben keine Zeit. Deswegen verlieren wir auch meistens das erste Spiel, weil er seine Muscheln aufbaut. <lacht> Scheiße. Reizie, ich hab hier was falsch gemacht. Philips Strandhäuschen muss warten, denn sie müssen schon. Die beiden spielen seit 15 Jahren zusammen und sehr gut. Sie brauchen nicht lang für den Auftaktsieg. Hast du mich jetzt wirklich alleine gelassen? Ja, Reizzi! Also, man kann schon von eheähnlichen Verhältnissen sprechen. Ne? <lacht> ich glaube, wir haben Spaß am Spiel. Ja, Spaß am Spiel. Und wir müssen nicht mehr so viel reden, was ja auch ganz nützlich ist. Weil so viel hast du mir noch nie geholfen. Es geht Schlag auf Schlag. Nächstes Spiel im Mumiencup der älter als 36-Jährigen. Wobei die beiden Berliner noch zu den jungen Mumien zählen. Ohne, ohne. Hey. Hey, geh, geh, geh. Baby! Das ist ja halt immer so ein bisschen diskutierlich mit Mumie. Aber also er ist gefühlte 35 und ich gefühlte 34. Also so, so richtig 42 und 39 sind glaube ich, noch nicht. Aber sie sind alt genug für eine eigene Familie. Reizzi hat Frau und zwei Kinder. Jakob ist drei und wird wohl mal mindestens so gut wie sein Papa. Philipp Struve und Jan Reizmann hinten im Spiel geht es wie vielen Herrschaften. Sie brauchen etwas länger, um in Fahrt zu kommen, aber dann stürmen sie. Die beiden steigern sich. Doch auch die Gegner werden besser. Unsere beiden brauchen mehr Geduld, aber als Mumie haben sie die ja. Ich weiß nicht, wir lagen irgendwie zurück im dritten Satz und äh, dann denkt man immer so, früher wird man zittrig und heute gewinnst oder verlierst du, alles gut. Dritte werden sie diesmal. Reizi würde noch gern weiterspielen, aber Philipp kann nicht mehr. Außerdem braucht er wie immer Hilfe. Eigentlich scheint es einfach, ne? <lacht> das ist wie Volleyball. Sexy. Wir sind bei Körperlot. Der Physiotherapie aus Karlshagen und wie der Name schon sagt, die bringt die Körper wieder in Lot. Und Philipp, der gestern an einem Tag den kompletten Mumiencup gespielt hatte, hatte scheinbar körperliche Aufbauhilfe nötig. Wie viel du dich? Mehr als Mann oder mehr als Mumie? Ich würde sagen 70% Mumie und 20, nein, 30% sind es ja 30% Mann. Also man sieht, ich bin noch ein bisschen down. Aber ähm, danach ist glaube ich alles wieder gut. Die Anja wird das, glaube ich, auch wieder richtig ins Lort bringen. Das hat sie ja an den beiden Tagen jetzt hier schon mit allen ganz gut hingekriegt. Sind alle wieder fit auf den Center Court und auf die anderen Plätze gekommen. Ob sie sich morgen auch beim Beachvolleyball am Strand schaffen können, das verrät Ihnen jetzt unser Wetterbericht. Sonne im ganzen Land und das von morgens bis abends. Temperaturen von teilweise um oder leicht über 30 Grad. So war es heute in Mecklenburg-Vorpommern. An einigen Küstenabschnitten gab es Seewind, an den Ostküsten vor allem. Und in der kühlen Seebrise werte von leicht unter 25 Grad. Auch die Wassertemperaturen haben schon angezogen. Die Binnenseen haben inzwischen schon 20 bis 22. Die Ostsee 17 bis 19 Grad. Außer hier am Westschritt von Hittensee, das kennt man schon bei Ostwind, ist das Wasser hier wirklich sehr, sehr kalt. Heute Nacht geht alles ganz entspannt und ruhig weiter. Kaum eine Wolke ist am Himmel zu sehen. Wenn überhaupt ganz so eine Schleierwolken, bleibt trocken und die Temperatur sinkt bis zum Morgen auf 17 bis 15 Grad etwa ab. Und morgen am Tage ist es lange Zeit sehr sonnig. Es können sich lokal schon mal Schauer und Gewitter bilden. Das ist möglich am Tage. Die eigentlichen Gewitter kommen aber erst abends bzw. nachts dann rein. Von West nach Ost ziehen sie durch und damit einhergehend frischt der Windbüch auf mit Gefahr von Sturmböen. Die Temperatur morgen hoch, nicht heiß, 30 bis 34 Grad an der Küste, wo Seewind weht etwas kühler. Der Wind weht morgen aus Richtungen um Südost, im Binnenland mit Stärke 2 bis 3, strichweise 4 auf der Ostsee Meister mit Stärke 4 im Mittel. Die nächsten Tage dann, ja am Mittwoch ist alles wieder schick, Sonne, Wolken um die 25 Grad, am Donnerstag, Freitag wieder über 30 Grad heiß und lokale Schauer und Gewitter sind dann drin. Aufschlagfinale beim Usedom Beach Cup. Die sportliche Elite kämpft ihre Sieger aus. Die Tribüne ist beidseitig voll besetzt, auch am Rand ist kein Platz mehr frei. Ungefähr 1500 Leute sitzen hier am Center Court. Entsteht da bei dem ehemaligen Beacher so die Sehnsucht, da selber mitzumachen? Oh, auf jeden Fall. Also Ich glaube, jeder Beacher wünscht sich, einmal auf so einem Center Court spielen zu können. Mit so einer Atmosphäre, mit so einem Flair, in so einem tollen Sand hier im Ostseebad ähm, ist für jeden ein Traum. Und jeder würde sich wünschen, einmal in so einem Finale stehen zu können. Ja, definitiv. Habt ihr denn Zeit, euch wenigstens das Finale anzugucken? Wir haben bis heute Abend noch reichlich zu tun. Aber wir als Vereine werden uns das definitiv nicht nehmen lassen, hier das Finale beim Unison Beach Cup uns anzuschauen. Es war ein ereignisreiches Wochenende, ihr habt unheimlich viel zu tun gehabt, 1500 Spiele organisieren, viele Leute unterwegs, da ist die Frage berechtigt, sind alle gesund geblieben und wart ihr immer im Zeitplan? Ich denke, bei der Komplexität, die wir mit diesem Event haben, äh, haben wir viel erlebt, aber sowohl der Aufbau als auch ähm, die Startvorrundenspiele, äh, die Eröffnung mit dem Innenminister Café und auch bis hierher bis zum Finale ist super gelaufen und äh, wir werden noch ein bisschen aufbauen, aber in Summe können wir ganz klar sagen, ein super gigantisches Wochenende. Dann äh, herzlichen Glückwunsch, schon mal alles Danke. Gute, viel Erfolg für nächstes Jahr. Gibt es schon einen Termin? Auf jeden Fall. 29. bis 31.07.2016, der Usedom Beach Cup hier im Ostseebad Karlshagen. Also Termin vormerken: Das war die Nordmagazin Land- und Leute-Sendung vom Usedom Beach Cup in Karlshagen. Um 19.30 Uhr gibt es das Nordmagazin. Und bleiben Sie in nächster Zeit und spätestens bis zum nächsten Jahr schön sportlich.